Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine indonesischen Saté-Spieße mit Erdnusssoße. Super lecker, schönes Rezept zum Grillen oder eben auch um es in der Pfanne zu machen. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich für meine indonesischen Saté-Spieße brauche, habe ich hier bereitgelegt. Ihr seht hier wieder eine kleine Aufteilung. Auf der linken Seite von euch aus habe ich erstmal alles zusammengestellt, was ich für die saté sauce für die Erdnusssoße brauche. Und zwar fangen wir an hier mit Erdnussbutter, die ich dazu verwende. Dazu kommen noch Erdnüsse, hier gesalzene, deswegen gibt es auch bei mir kein Salz mehr dazu. Wenn ihr das nicht mögt, versucht ihr ungesalzene zu bekommen oder wascht die hier ab, aber das geht auch gut. Dazu brauchen wir dann außerdem hier Hühnerbrühe. Je nachdem, welche Konsistenz wir mögen, gießen wir die dazu zu unserer Soße. Ich habe eine Gemüsezwiebel hier, vier Knoblauchzehen, die noch dazu kommen. Außerdem brauchen wir für die Soße Zitronensaft. Wir brauchen ein bisschen Erdnussöl zum Anbraten gleich der Zwiebel und Knoblauch. Wir brauchen braunen Zucker, gut zwei Esslöffel hier. Wir brauchen Kokosnussmilch. Standarddose, cremige Kokosnussmilch und wir brauchen für ein bisschen Schärfe, für ein bisschen Kick hier Sambal Oleg. Das ist für die Soße, die wir zunächst machen werden, die wir vorbereiten werden. Und auf der rechten Seite hier seht ihr das, was wir für die eigentlichen Spieße brauchen. Wir brauchen Hühnerbrustfilet. Das hier vier Stück. Das sind so gut 800 Gramm, habe ich ausgewogen. Dann brauchen wir Spieße, Holzspieße. Wenn ihr es auf dem Grill machen wollt, was natürlich super gut geht, dann bitte vorher wässern die Spieße. Und wir brauchen zum Anbraten der Spieße, die wir gleich danach vorbereiten werden, so ein bisschen Erdnussöl nochmal. Und das war es eigentlich auch schon und dann können wir mit den Vorbereitungen loslegen. So, ich habe jetzt zwischendurch die Zwiebel schon mal klein geschnitten. Die muss nicht so wahnsinnig klein sein, die pürieren wir sowieso nachher. Und Knoblauch auch schon mal so in grobe Stücke geschnitten, vorher gepellt und dann so ein bisschen zerdrückt und geschnitten. Und wir fangen jetzt zunächst mal an und braten die Zwiebel an. Hier geben also das Öl in die Pfanne und lassen das erstmal heiß werden. So, dann gehen wir die Zwiebeln dazu. So, wenn die Zwiebeln dann so ein bisschen Farbe angenommen haben, und dann geben wir auch unseren Knoblauch dazu. Nicht so lang wie immer. Ihr wisst das, Knoblauch wird sonst schwarz. Also nur so lange, bis er anfängt zu duften. Und dann machen wir weiter. So, ja, vorsichtig hier, dass er nicht ganz schwarz wird. Und jetzt geben wir auch schon unsere Kokosmilch dazu. So soll das sein. So, und lassen wir es ein bisschen aufköcheln. So, und jetzt geben wir unsere Erdnussbutter dazu, die es jetzt auflösen soll. Und wenn die Erdnussbutter sich hier so langsam aufgelöst hat, dann geben wir auch unsere Erdnüsse noch dazu. Weiter rühren unseren Zitronensaft und den braunen Zucker und auch schon jetzt hier Samba Oleg. So wie gesagt, aufpassen jetzt dass das nicht überkocht, das soll heiß sein, dass sich auflösen, aber nicht mehr richtig kochen. Ja, das reicht auch schon hier. Ich gebe jetzt mal noch ein bisschen Hühnerbrühe dazu. Und wenn wir gleich jetzt mal vorsichtig pürieren... So, und jetzt vorsichtig. Ich habe extra keinen so hohen Topf genommen, damit man besser reingucken kann zum Filmen. Normalerweise würde ich einen höheren Topf nehmen. Also Vorsicht, dass solches heiß jetzt. Ne? Beim Pürieren hier immer schön zusehen, dass die Pürierfläche unten bleibt. Vorsichtig. So, das sieht gut aus. ihr seht aber schon jetzt hier, die Soße ist jetzt sehr, sehr dick. Und dafür eben die Hühnerbrühe. Jetzt müsst ihr selber entscheiden, welche Konsistenz wollt ihr haben. Ich denke sie ist ein bisschen sehr dick ne? also vor allem wenn sie kalt wird falls ihr sie erst am nächsten tag verwenden wollt wird sie noch mal deutlich steifer ich gebe jetzt noch mal hühnerbrühe hinzu so bis sie die richtige konsistenz hat wie ich sie gerne hätte so also, ich glaube das ist ganz gut so und jetzt können wir unsere soße unsere Erdnusssoße, erst ein bisschen kalt werden lassen denn dann wollen wir gleich die spieße einlegen und dann können wir als nächstes jetzt die Spieße vorbereiten. So, als nächstes bereiten wir unsere Spieße vor. Und dann nehme ich jetzt die Hühnerbrust, die ist natürlich viel zu dick hier, um die einmal längs zu schneiden. Deswegen mache ich jetzt wie üblich einen Schnitt erstmal längs, damit wir eine dünnere Fleischscheibe bekommen. So, ja, dass wir also mindestens zwei haben. Ja, die könnte man fast nochmal schneiden hier. Ja, ein bisschen dünner und jetzt schneide ich das fleisch einfach in streifen so wie ich es auf den spießen haben möchte und spieße ich jetzt das fleisch immer so in spiralen auf äh, ist das spirale naja in wellen so je nachdem wie viel ich auf einen spieß bekomme ne? wie gesagt denkt dran ich mache es jetzt gleich für euch in der pfanne wenn ihr es auf dem grill machen wollt bitte vorher die spieße einweichen damit euch die nicht verbrennen auf dem grill und dann mache ich einen spieß eben voll so viel wie ich möchte wie viel da drauf sein soll Ja, und so sehen die dann aus. Das ist so ein typischer Saté-Spieß. Mehr brauchen wir nicht. Und dann gebe ich den in meine Form hier. Und dann schauen wir mal, dass wir alle so jetzt bearbeiten. Alles fertig gespießt. Ich habe jetzt hier 15 Spieße gekriegt, so von dieser Größe. Das hängt natürlich jetzt davon ab, wie dick ihr eure Spieße bestückt. Also wenn ihr die in Indonesien esst oder in Thailand, dann sind die deutlich schmaler bestückt. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Sie schmecken trotzdem super lecker. Müsst ihr unbedingt probieren, falls ihr mal in die Länder kommt. Also heute machen wir sie selber. 15 Stück habe ich jetzt hier geschafft und meine Erdnusssoße ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ihr seht schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ist jetzt schon ein bisschen dicker geworden. Na, ihr seht also hier, die hat schon eine sehr cremige Konsistenz jetzt. Eventuell am nächsten Tag noch mal mit einem Schluck Hühnerbrühe verdünnen, aber für uns ist die jetzt genau richtig. Und jetzt mariniere ich sozusagen meine Hühnerspieße hier, meine Saté-Spieße in meiner eigenen Soße. Und dann sollen die noch so ein bisschen durchziehen. Das Ganze. Gebe ich dann noch mal so eine gute Stunde dann in den Kühlschrank, damit der Geschmack aus der Saté-Soße, deswegen brauchen wir auch hier so viel aus der Soße, jetzt in die Hühnerspießchen hier zieht. So. Und jetzt geht es für eine Stunde in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns an der Pfanne wieder. Bis gleich. Meine Hühnchenspieße haben jetzt eine gute Stunde im Kühlschrank mariniert und jetzt legen wir los. Jetzt können wir die Hühnchenspieße braten. Da brauchen wir nicht so eine hohe Temperatur, denn wir haben jetzt ja die Spieße eingelegt und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie nicht verbrennen. So, fertig meine Saté-Spieße mit Erdnusssoße. Ich serviere sie heute mit meinem super leckeren thailändischen Gurkensalat, weil es genau zum Wetter passt. Heiß draußen. Super erfrischend, der Gurkensalat und die Saté-Spieße. Ich habe sie schon probiert. Super lecker. Das Fleisch ist noch ganz zart. Erdnuss, etwas süßlich, passt traumhaft zum Fleisch, zum Geflügel. Und auch die Kombination mit Samba Oleg, wirklich toll. Nicht scharf, sondern wirklich sehr, sehr mild. Also für alle, die nicht scharf essen wollen, ganz perfekt. Jo, ich denke, meine Saté-Spieße mit Erdnusssoße hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.